Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich auch wieder die paar Gedanken mit dir teilen, die mich diese Woche ja am meisten beschäftigt haben. Ähm, heute soll es einfach mal darum gehen, ja, ähm, warum es sinnvoll sein kann, nicht immer die wichtigste Aufgabe zuerst zu machen, ähm, warum du ein Ziel haben solltest, wenn du zum Kunden fährst, ähm, warum es wichtig ist, dass du den richtigen Umgang mit deinen Mitmenschen findest und ähm, es soll darum gehen, ja, was oder wem du ja, deine Beachtung schenkst, wo du deinen Fokus drauf lenkst. Und deswegen, lass uns gleich loslegen. Ähm, erster Gedanke, du kennst bestimmt schon die Aussage oder hast sie schon einfach mal gehört, eat the frog oder mach deine wichtigste Aufgabe zuerst, mach die schwierigste Aufgabe zuerst. Ähm, grundsätzlich stimme ich mit der Aussage überein, weil du ja immer nur eine begrenzte, beziehungsweise du hast nur 100% Energie und ähm, die solltest du halt, gleich für die Aufgabe einsetzen, wo äh, deine meiste Energie dementsprechend auch erfordert und das ist in der Regel immer die wichtigste oder ja die schwierigste Aufgabe. Aber manchmal gibt es auch Tage, wo du vielleicht schwer reinkommst, ja, wo, du, ähm, wo, du diese, wo, wo du einfach nicht den, den, den drei findest, diese wichtige Aufgabe jetzt dementsprechend anzupacken und dann kannst du dich natürlich durch den kompletten Tag wählen und kannst dir... Ähm, ja, ähm, du weißt, du schiebst es ja dann immer vor dir her und weißt, okay, eigentlich muss es gemacht werden und da kann es aber helfen, wenn du jetzt vielleicht nicht mit der wichtigsten Aufgabe startest sondern einfach ja, den umgekehrten Weg gehst ja, und so habe ich es diese Woche gemacht ähm, ich bin einfach hergegangen habe mir eine Aufgabe gesucht die ähm, beziehungsweise die mir leicht fiel und kam so ins Handeln und das war der ausschlaggebende Punkt ich kam ins Handeln, habe dann die nächste Aufgabe erledigt und war dann in so, einem Art, in so einer Art Fluss drin Ja, man kann es auch Flow bezeichnen, wobei das mir schon ja schon ein bisschen zu hoch gegriffen ist aber es war einfach so dass ich in die in der handlung drin war und dann fiel es mir um ein vielfaches leichter dann an die wichtige aufgabe dementsprechend ranzugehen und letzten endes zählt nicht ähm, ja dass du etwas stark durchsetzt sondern dass du ja für dich einen weg findest um das ergebnis zu erzielen weil das ergebnis ist letzten endes das entscheidende und deswegen sei einfach flexibel ja ähm, nur weil ähm, gewisse Dinge ähm, irgendwo in einem Buch stehen oder schon stehen was, ähm, versuch einfach, dass du das Ergebnis erzielst, dass du das erreichst, was du dir vorgenommen hast. Und wenn du da ein bisschen einen anderen Weg gehen musst, dann geh einfach auch mal einen anderen Weg und probier es einfach aus. Der zweite Punkt: Haben Ziel, wenn du ja zum Kunden fährst. Auch so ein wichtiger Punkt. Ähm, ich erlebe es immer wieder, dass ähm, ja, hatte auch selbst mal so eine Zeit, aber ich erlebe es in letzter Zeit immer häufig so in den Gesprächen, wenn, die, wenn Verkäufer zum Termin fahren. ja Und du fragst ja, was hast denn da vor? Ja, einfach den Kunden mal wieder besuchen, ja, und schauen, was so anliegt. Das ist eigentlich die schlechteste Vorgehensweise, die du machen kannst. Wenn du zum Kunden fährst, dann solltest du im Vorfeld schon ganz klar wissen, ja, was willst du bei diesem Kunden erreichen. Und das kannst du, indem du einfach hergehst und sagst, okay, welche Punkte müssen besprochen werden, musst du vielleicht noch ein paar Daten aufnehmen für deine, für deine Kundendatenbank. Ja, du kannst aber auch dir die Kundenverbindung anschauen, kannst einfach mal durchgehen, Okay, welche wo ist denn noch Potenzial? Ja, wie kann ich dem Kunden noch bessere Lösungen bieten als bisher und ähm, dementsprechend dann dein Gespräch ähm, auch vorbereiten. Und wenn du das dann ganz vorbereitet hast, dann fährst du erst zum Termin und beim Termin ist es dann auch wichtig, dass du ja die ähm, die Punkte, die es zu besprechen gilt, dass du die gemeinsam ja, mit dem Kunden dementsprechend ähm, fixierst, dass du quasi eine Agenda gemeinsam mit ihm äh, erstellst, was ist für die Person wichtig, was ist für deinen Kunden wichtig, was muss besprochen werden und was ist für dich wichtig, was muss besprochen werden und dann kannst du nach und nach einfach diese Punkte dementsprechend abarbeiten und das führt einfach dazu, dass du eben ja, mit deinem Termin schneller vorankommst, dass du schneller zum Ziel kommst, dass du schneller Ergebnis erzielst und vor allen Dingen wirkst du ja in den Augen deines Kunden dementsprechend. Auch professioneller und vorbereitet, ja, wie wenn du einfach nur da sitzt und ja mit dem Kunden quatschst, vielleicht auch mal nur noch Kaffee trinkst und ähm, dann wieder gehst, ja, weil dann fragt sich der Kunde auch, ob du vielleicht viel zu viel Zeit hast. Also, das ist nur so ein Gedanke dazu. Dann der dritte Punkt: Lerne den Umgang mit mit deinen Menschen ja, oder mit den Menschen in deinem Umfeld, so muss ich sagen, ja, ähm, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht und ähm, deswegen solltest du einfach ähm, lernen, wie du mit deinen Mitmenschen richtig umgehst und ähm, das ist gar nicht so schwer, wenn man, wie, man, wie man denkt, ja. Weil oft reicht es schon aus, wenn du andere Menschen einfach nur so behandelst, wie du gern behandelt werden würdest. Oder wenn du einfach, wenn du im Verkauf tätig bist oder, oder Berater bist, wenn du Menschen so berätst, wie du gerne beraten werden würdest. Das reicht in der Regel schon aus, um, ja, um eine gute Beziehung aufzubauen, eine gute vertrauensvolle Basis zu schaffen. Ähm dann ein weiterer Punkt. Hör einfach mehr zu und versuch weniger zu reden. Ja? Sei interessiert an der Person, mit der du dich, ähm, mit der du dich gerade austauscht, mit der du dich unterhältst. Ja? Ähm, wenn du ein Team leitest, dann solltest du dir angewöhnen, einfach Lob öffentlich zu machen. Ja? Also Menschen hören gern Lob ähm, aber auch nur, wenn es ernst gemeint ist und wenn du mal was zu kritisieren hast, dann versuch das einfach in einem 1 zu 1 Gespräch zu machen und nicht vor der Gruppe. So, Das waren so einfach so ein paar kleine Basics, die dir dabei helfen, den Umgang mit deinen Mitmenschen ja schon ähm, ja auf ein neues Level zu heben. Auch hierzu zu dem Thema habe ich auf meinem Blog schon ja, ähm, tieferführende Informationen für dich bereitgestellt. Deswegen nur so ein kleiner Gedanke hierzu, weil ähm, das auch diese Woche eins, äh, ein Thema war, ja, was mich ähm, sehr, sehr bewegt hat. Ähm, dann der letzte Punkt, ja, ähm, was oder wem schenkst du Beachtung? Ja, und das ist immer so ähm, ja, eine, eine, eine wichtige Eigenschaft, ja, auf was richtest du deinen Fokus? Ähm, ist der Markt schlecht? Ja, ist die, die, die Kunden sind schlecht. Ähm, die eine Aussage, die getroffen wurde, ist negativ. Ja, jetzt kannst du dich auf diese Dinge konzentrieren und kannst darin aufgehen und dann sagen, ja, der Markt ist schlecht, deswegen funktioniert es nicht so gut. Du kannst aber auch hergehen und kannst dich auf ja, das Potenzial konzentrieren ja, und kannst ähm, für dich schauen, okay, wo steckt denn hier eine Chance drin? Wenn der Markt schlecht ist, gibt es trotzdem Unternehmen, die diese Chance erkennen und dementsprechend wachsen und sich Marktanteile sichern. Ja? und ähm, Ich weiß nicht, in welcher Branche du jetzt tätig bist, in welcher Nische aber wenn du das Gefühl hast, dass außenrum ja, äh, alle jammern, dann kannst du dir die Frage stellen, hey, was ist denn da drin für mich? Welche Chance liegt denn da drin? Wenn alle jammern und nicht zum Kunden gehen, dann hast du freie Fahrt. Ja, Dann kannst du heute die Kunden akquirieren, wo du vielleicht normalerweise ja eher schwieriger dran kommst. Also ähm, worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich aufs Potenzial oder fokussierst du dich aufs Problem? Und mein Tipp hier an dieser Stelle Fokussiere dich aufs Potenzial, weil dann ähm, hast du auch die Chance, aus diesem Potenzial dementsprechend für dich das Maximum rauszuholen. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ja, ich hoffe, es waren ein paar Tipps für dich dabei. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, ja, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, ein Like oder einen Kommentar, ein Feedback. Ich freue mich immer, ähm, wenn ich mich irgendwo verbessern kann, wenn ich irgendwas äh, anders machen kann. Ähm, also schreib mir auch gerne deine Fragen. Äh, einfach in Facebook eine persönliche äh, Nachricht oder schreib in die Kommentarfunktion auf meiner Facebook-Fanpage, wo auch immer. Nimm Kontakt mit mir auf, stell mir deine Fragen. Ich werde dann diese gerne hier auch dementsprechend beantworten und ja, Wenn das Ganze für dich hilfreich war, teils einfach mit deinem Netzwerk, man weiß nie, ja, für wen diese Informationen äh, nützlich sind und weitere Tipps bekommst du auch, wenn du ja, dich in meinen Newsletter einträgst, äh, Link findest du immer unterhalb ja, dieser Folge. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximale Gewinne, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.